Öffnen der Atemwege bei Herzinfarkt, die stabile Seitenlage. Schritt 1. Beine des Betroffenen strecken, den Arm des Bewusstlosen anwinkeln und nach oben legen. Hierbei zeigt die Handinnenfläche nach oben. Schritt 2. Den anderen Arm des Betroffenen greifen und vor der Brust kreuzen. Die Handoberfläche liegt an der Wange und wird festgehalten. Schritt 3. Der hinten liegende Oberschenkel wird gegriffen und das Bein des Betroffenen wird gebeugt. Dabei wird das oben liegende Bein im rechten Winkel zur Hüfte angelegt. Schritt 4. Der Kopf wird nach hinten geneigt, um Atemwege zu öffnen. Und der Mund wird leicht geöffnet. Die Hand an der Wange wird so ausgerichtet, dass Atemwege nicht blockiert werden. Anschließend den Betroffenen zudecken und betreuen. Weitere Informationen zum Herzinfarkt und wie Sie sich davor schützen können finden Sie auf www.khk-herzinfarkt.de.